Wir haben 15 Millionen bezahlt, damit die Vereinten Nationen einen Dong als Demokraten ansehen. Wieso geht's da nicht weiter? Asande Terroristen. Sie haben einen Ölingenieur entführt. Ich kenne den angeblichen Entführer. Ein Freund von mir. Kalisto Batete. Wenn du dir nicht sicher bist, bleib hier. Der Amerikaner hatte etwas in seinem Besitz, als er verschwand. Er hat alles rausgekriegt. Eure Scheiße, die niemand erfahren sollte. Pada ist in Black Beach. Es ist kein Entführer. Der Ingenieur scheint etwas mitgenommen zu haben, das die Ölfirma nicht ans Licht kommen lassen will. Nein! Ja. Bringt mir den Weißen! Los! Los! Wenn ich es schaffe, sie ins Ausland zu bringen, ist ein Dong erledigt. Ich werde dich hier rausbringen. Wo sind die beschissenen Papiere? He? Das war noch nicht alles, oder?